Ich finde, es gibt sie, aber bisher in der sozialen Arbeit meiner Meinung nach noch nicht ausreichend. Gerade im Moment springen viele auf den Zug auf, die äh, solche Aspekte noch nicht äh, genügend reflektiert haben. Und es gibt äh, meiner Meinung nach gewichtige Gründe, die gegen den Einsatz von KI, Big Data und so in der Jugendarbeit sprechen. Das sind äh, die Reproduktion von Ungleichheit, Intransparenz und auch Deprofessionalisierung und das macht meiner Meinung nach grundsätzlich äh, den Einsatz von solchen Tools indiskutabel.